It's me, BBC Microbit. Programmiere mich. Sag mir, was ich für dich tun soll, indem du ein Programm für mich schreibst. Wie du gleich sehen und hören wirst, ist das ganz einfach. Öffne dazu einen Webbrowser. Tippe in die Adresszeile www.microbit.org ein. Wenn du möchtest, kannst du die Sprache dieser Webseite auf Deutsch umstellen. Klicke auf den Menüpunkt Jetzt wird programmiert. Juhu, endlich geht's los! Ich kann gar nicht erwarten, was du für mich programmieren wirst. Um ein Programm für den Microbit zu schreiben, benötigt man eine spezielle Software. Man sagt dazu auch noch Editor oder Entwicklungsumgebung. Auf dieser Seite gibt es zwei Editoren zur Auswahl den Javascript-Blockeditor und den Python-Editor. Für den Einstieg eignet sich der Block Editor besonders gut. Um diesen zu öffnen, klicke auf den Menüpunkt Jetzt wird programmiert. Ein Computerprogramm besteht aus bestimmten Befehlen, vergleichbar mit den Wörtern einer Sprache. Diese sind von Programmiersprache zu Programmiersprache verschieden. Alle Befehle, die du für die Programmierung des MicroBit verwenden kannst, sind in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Klicke auf die Kategorie Grundlagen. Dort sind Befehle zu finden, die man für viele Programme benötigt. Ziehe nun den Befehl, der eine beliebige Zeichenfolge am LED-Display des MicroBit ausgibt, in den grauen Programmbereich. Du kannst den Text, der ausgegeben werden soll, beliebig ändern. Das Programm ist noch nicht ganz vollständig. Der Text soll gleich nach dem Start des Programmes angezeigt werden. Dazu muss der Befehlsbaustein am Startbaustein angedockt werden. Nicht benötigte Befehle können durch einen Rechtsklick auf den Block und Block Löschen aus dem Programm entfernt werden. Alternativ dazu kannst du den Befehl auf die Kategorienübersicht ziehen. Am Simulator kannst du gleich ausprobieren, ob der Microbit auch das tut, was du ihm gesagt hast. Sieht am Simulator alles richtig aus, kannst du dein Programm direkt auf der Microbit übertragen. Vergib deinem Programm dazu einen Namen und klicke auf den Menüpunkt Herunterladen. Mit Klick auf Fertig kommst du wieder auf die Programmieroberfläche zurück. Hey, was habt ihr denn Schönes für mich programmiert? Ah, eine Textausgabe. Um das fertige Programm auf nicht überspielen zu können, müsst ihr nur noch in euren Download-Ordner gehen und das Programm mit gedrückter linker Maustaste auf mich ziehen. Befindet mich hier im linken Navigationsbereich. An der orange leuchtenden LED neben meinem USB-Stecker könnt ihr erkennen, dass ich verbunden bin. Und ich blinke ja erfreudig vor mich hin, während das Programm übertragen wird. Juhu, es funktioniert! Das war doch gar nicht so schwer, oder? Du kannst mein Programm erneut starten, indem du auf den Reset-Button drückst. Na dann, bis bald. Ich freue mich schon darauf, von dir programmiert zu werden.